Okay, also es ist gar nicht so leicht, aber ich würde sagen, dass ich schon relativ politisch bin, weil ich versuche, gewisse Standards auch zu leben und dann auch in der Bildungsarbeit zu leben. Beispielsweise finde ich, geht es nicht, dass ich mich für Umweltschutz politisch einsetze und dann auf Frischfaserpapier schreibe. Und daher ist es für mich selbstverständlich, dass ich dann sowohl in der Bildungsarbeit, wenn ich Seminare mache, Recyclingpapier verwende, jetzt so als Beispiel, oder auch im Team oder in der Institution, wo ich jeweils arbeite, in den Projekten, im Projektteam ich dafür einsetze, dass bestimmte Standards eingehalten werden. Aber natürlich bin ich auch nicht komplett konsequent und lerne noch dazu.